Ich wollte bloß einkaufen. Das fühlte sich gleich ein bisschen komisch an. Ich wollte bloß shoppen. War auch alles so günstig. Das ist Nichts Besonderes. Ich wollte einfach nur ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln. Und nicht mal einmal. Man könnte sich ja sonst nichts. Ich wollte nur noch zum, zum Reisebüro die Tickets buchen. Und kann das? Da würde ich sagen, Was? klarer Fall von ökologischem Fußabdruck. Da hilft nur noch eines. Was? Teil. Oh! Teilen tut Not. Überfluss tut weh vor allem den Menschen im globalen Süden und zukünftigen Generationen, teilen, schont Ressourcen und reduziert den ökologischen Fußabdruck. Du kaufst mehr, als du denkst.